50, 40, 30, vor 10 vor die, vor die, vor die, vor die, ähm ja, ich mache jetzt einen Vlog, keine Ahnung, ich, ich nehme das mit einem Handy auch, so. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin gerade aufgestanden und habe mich angezogen. Ähm, habe mich jetzt angezogen äh, und ja, jetzt gehe ich essen wahrscheinlich. Aber erstmal muss ich mir Essen noch machen. Deswegen bis gleich. So, jetzt machen wir erstmal Sandwiches. Hier ganz schön chillig. Die Sandwiches. Ja, mit, mit, mit Sandwich Maker, ne? ähm, Ja. Sandwichbrötchen. Frischkäse. Tomaten. Wurst, Käse. Noch ein Sandwichbrötchen zusammenpressen aufwärmen so jetzt rein da das ist sehr gefährlich hält mir gerade so erst auf dazu so, oh, shit Oh. Oh. Ah. Fertig. So, ich bin jetzt fertig. Also, ja, jetzt esse ich meine Sandwiche. Ähm, aber damit muss ich mich auch schon von, von, von euch verabschieden. Denn, ähm, ja, ich muss noch ein bisschen so für Englisch ein bisschen Schule Sachen machen und da habe ich nicht so viel Zeit. Also, ja, würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.